Ich erzähl von der Zeit, über die alte Leute im Geheimen nur flüstern, im Fernsehen schwarz auf weiß, die eure Eltern leise bis heute noch in lüstern farbigen Erinnerungen in sich tragen, so als wäre es gestern, durchs Megafon erscholl der Geist des Aufbruchs zur Revolution. 68, 68 war unsere Zeit, 68, 68 waren wir jung, verrückt und frei. Und vom Campus hinaus ging es gegen die Ausbeutung aller Bedrängten, als vieles möglich war, kaum 25 Jahre schon, nachdem die Generation der eigenen Eltern fast die halbe Welt im Tränenmeer ertränkte. Wir holten die ans Licht, die man uns in den Gräbern hinterließ. 68, 68 war unsere Zeit, waren wir dabei. 68, 68 waren wir jung, verrückt und frei. Nicht sehr lang war der Rausch und der Traum ist nun aus von der baldigen Wende. Doch viele Menschen trauen, sich wieder auszuschauen nach einer anderen Welt, die ihnen neue Hoffnung auf ein sorgenfreies Leben geben könnte. Drum bin ich sicher, unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. 68, 68, war unsere Zeit, waren wir dabei. 68, 68, waren wir jung, verrückt und frei. 68, 68 und die Geschichte ist noch lange nicht vorbei.